Hallo, heute lösen wir die Abschlussprüfung aus dem Jahr 2019 im Themenbereich Trigonometrie. Ihr seht hier schon die Angabe. Die Angabe besteht aus zwei Seiten. Also wenn ihr wieder wollt, drückt auf Pause und versucht, alles selbstständig zu lösen. Ich zeige euch gleich noch die zweite Seite. Okay. Dann lösen wir jetzt alles gemeinsam, vielleicht kurz vorweg. Ihr braucht unbedingt eure Merkhilfe, die dürft ihr auch in der Abschlussprüfung nutzen. Thema Trigonometrie kann sich ganz grob einteilen lassen in Berechnungen an rechtwinkligen Dreieck. Da findet ihr die Funktionen hier oben. Und wenn wir in einem allgemeinen Dreieck sind, dann benötigen wir irgendwas aus diesem Bereich. Okay, los geht's. Bei Aufgabe 3.1 sollen wir die Balkenlänge df berechnen. Also wir sehen hier die Skizze von einem modernen Fachwerkhaus und wir sollen eben diese Strecke hier von d nach f bestimmen. Und wir kennen den, die Seite ef, die beträgt 1,01 Meter, also diese Seite hier, und den Winkel Beta, der hat 26,4 Grad. Wenn wir in einem Dreieck eine Seite kennen und einen Winkel und wir zusätzlich wissen, dass es ein rechtwinkliges Dreieck ist, ja, das erkennt man ja hier unten, dann können wir den Sinus, cosinus oder Tangent benutzen. Also Berechnung am rechtwinkligen Dreieck, entweder Sinus, cosinus oder Tangens. Die Frage ist jetzt, was funktioniert für uns in der Aufgabe? Dazu muss man dieses rechtwinklige Dreieck korrekt beschriften also mit Hypotenuse, Gegenkathete und Ankathete. Die Hypotenuse ist euch wahrscheinlich klar, das ist einfach die längste Strecke. Und dann brauchen wir die Gegenkathete zu Winkel Beta, bzw. die Ankathete zu Winkel Beta. Die Seite EF ist in dem Fall die Gegenkathete. Und die Seite DF ist die Hypotenuse. Dann werfe ich wieder einen Blick in meine Formelsammlung und sehe halt, der Tangens benötigt irgendwie Gegenkathete und Ankathete, der Kosinus Ankathete und Hypotenuse. Wir haben aber nur bekannt Gegenkathete und Hypotenuse, also brauchen wir in dem Fall den Sinus. So, wie schaut der bei uns in der Aufgabe aus? Man nimmt die Gegenkathete zum Winkel Beta und teilt durch die Hypotenuse. Also in Zahlen ausgedrückt, das ist der Sinus von 26,4 Grad. Gegenkathete sind 1,01 und die Hypotenuse ist die gesuchte Seite df. Dann lösen wir jetzt diese Gleichung mit Hilfe von Äquivalenzumformungen nach df aus. Im ersten Schritt wird hier mit df multipliziert. Also dann wandert df auf die linke Seite. Jetzt müssen wir durch den Sinus von 26,4 Grad noch teilen. Und dann haben wir schon fast unser Ergebnis. Das können wir jetzt in den Taschenrechner eintippen machen wir das mal gemeinsam, da passieren ab und zu mal noch kleine Fehler. Also ein Bruch, 1,01, hier unten Sinus, 26,4 Grad. So und wenn ihr dann auf Ist gleich drückt, erhaltet ihr euer Ergebnis. Das sind dann gerundet 2,27 Meter. Wer hier in seinem Taschenrechner jetzt ein anderes Ergebnis hat, der muss den Taschenrechner bitte einmal zurücksetzen. Dazu auf Shift, die Taste 9, Taste 3. Ist gleich AC. So, das Ganze nochmal eintippen, dann kommt auch bei euch jetzt das korrekte Ergebnis raus. Okay, und weiter geht's mit Aufgabe 3.2. In dem Dreieck DEF, also dieses kleine Dreieck hier weiterhin, DEF, soll ein Glasfenster eingesetzt werden und wir sollen die Fläche von diesem Glasfenster bestimmen. Da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Einer aus dem Bereich der Trigonometrie wäre der Ansatz über den sogenannten Flächensatz für Dreiecksflächen. Schauen wir uns den mal ganz kurz an. Also, den seht ihr hier, Flächensatz für Dreiecksflächen. Ich mache euch das mal ein kleines bisschen größer. Den muss ich verstehen. Und zwar ist der wie folgt zu lesen. Man kann das in drei Teile einteilen und wir schauen uns immer nur einen Teil an. Zum Beispiel diesen Teil hier. Ich kann die Fläche in einem Dreieck berechnen, wenn ich die Seiten a und b, also a und b kenne, Markiert die mal kurz rot. Und wir brauchen noch eine weitere Größe, nämlich den Winkel in dem Fall Gamma. Seht ihr hier hinten, Sinuswinkel Gamma. Und das ist eben genau der Winkel, der von diesen beiden Seiten eingeschlossen ist. Also den Flächensatz für Dreiecksflächen kann ich anwenden, wenn ich zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel kenne. Das funktioniert für alle Seiten. Also, wenn ich das nämlich mal ein Stückchen weiter lese, mache ich mal kurz ein bisschen Platz, dann kann ich die Formel auch so deuten: nämlich hier hinten. Wenn ich die Seiten A und C kenne, A und C, und ich kenne den eingeschlossenen Winkel Beta, hier Beta gesucht, gebraucht, dann kann ich auch die Dreiecksfläche bestimmen. Also das funktioniert mit allen Seiten und mit allen Winkeln. Wichtig ist, ich brauche zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel. So, dann schauen wir mal, wie wir dieses Wissen auf unsere Aufgabe übertragen können. Machen wir noch kurz sauber. Okay. Also, wir kennen ja die Seite DF. Wir kennen auch die Seite EF. Die sind uns gegeben. Und wir können diesen kleinen Winkel, der hier oben drin ist, den eingeschlossenen Winkel bestimmen. Ich kenne ja Winkel Beta, ich kenne 90 Grad Winkel, also kann ich über die Innenwinkelsumme den fehlenden Winkel bestimmen. Das schaut uns so aus, 180 Grad minus die 26,4 Grad von Winkel Beta minus die 90 Grad ergibt dann den fehlenden Winkel. Und jetzt habe ich es geschafft. Ich kenne einen Winkel und ich kenne die zwei Seiten, die diesen Winkel einschließen. Also kann ich den Flächensatz anwenden. In Formelschreibweise schaut er dann so aus und wir setzen dann eben alle konkreten Zahlenwerte ein. Strecke DF, die Strecke EF, den Winkel von 63,6 Grad und dann ist es wieder ein Job für den Taschenrechner. Wenn ihr das dann alles korrekt eingegeben habt, kommt ihr auf 1,03 Quadratmeter. Okay, weiter geht's mit Aufgabe 3.3. Dort sollen wir die Länge des Balkens gd bestimmen, also die Strecke von hier nach hier.